Mein Name ist Frank Schulenburg. Ich bin 2008 nach Kalifornien ausgewandert und ich mache Fotos für Wikipedia. Wir befinden uns jetzt hier ungefähr sieben Meilen nördlich von Oroville. Das ist eine relativ kleine Stadt. Ich bin jetzt eine halbe Stunde von Chico gefahren. Und dieser Platz hier heißt Table Mountain. Und das ist eine flache Hochebene, die ähm, das Tal, das kalifornische Längstal, so ein bisschen überragt und ähm, hinter mir, also in diese Richtung da nach Westen, da soll es einen Wasserfall geben, der heißt Phantom Falls. Ich war da noch nie, habe ich noch nie gesehen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich dahin finde. Schauen wir einfach mal. Ähm, und diese Hochebene hier besteht aus Lavagestein. Wir sind ja nicht so weit entfernt von der Kaskadenkette. Genauer gesagt ist das hier Basalt. Und... Dieser Phantom Fall, der ist auch nur dann zu sehen, wenn eben äh, die, die Zuläufe Wasser führen. Und jetzt hat es gestern geregnet und vorgestern auch ein klein bisschen. Und jetzt schauen wir mal, ob ich da diesen äh, Phantomwasserfall finden kann. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie das aussieht, wenn ich da hinten bei den Wasserfällen ankomme. Ich glaube nämlich, das sind zwei Wasserfälle. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich bin hier denkbar schlecht vorbereitet. Und das, so, und das Vulkangestein. Ich weiß gar nicht, ob man das hier so sehen kann. Ähm, ich gehe noch ein bisschen näher dran. So sieht das aus. Ja. Das Gute ist ja, und das sehen wir hier, dass hier schon ein bisschen Wasser fließt. Das heißt also, es gibt doch eine Hoffnung, dass der Phantomfall, der Phantomwasserfall, <lacht> heute zu sehen ist. So, ich glaube, ich bin jetzt hier ein bisschen vom Weg abgekommen. Und ich weiß das, weil mein Mobiltelefon mir eben, mein iPhone hat mir gerade eben eine Warnung äh, geschickt. und ähm, als ich drauf geschaut habe, hieß es da vom Weg abgekommen. Und ähm, ich benutze hier eine App, die heißt All Trails. Und ich habe vorher die Karte für diesen Wanderweg hier geladen. Und äh, deshalb weiß also diese App und ich hoffe, man kann das hier so ein klein bisschen sehen, äh, weiß diese App also, wo ich mich jetzt gerade befinde und dass ich nicht mehr so ganz auf diesem rot eingezeichneten Weg bin. Ähm, und ähm, das heißt also, ich muss wahrscheinlich da noch mal wieder runter, äh, diese, die, in die, durch dieses Geröll irgendwie, Geröll, Basalt, durch diesen wunderschönen Basalt <lacht> irgendwie durchwühlen und dann äh, in diese Richtung weiter. Ähm, aber ganz generell, All Trails hat mir schon ein paar Mal geholfen. Ich habe... Äh, vor ein paar Monaten habe ich ein äh, Foto gemacht von Mount Shasta, das ist einer der Vulkane hier in der Gegend und da war ich auch vom Weg abgekommen und äh, da hat mir AllTrails auch ungeheuer geholfen. Äh, das nutzt das äh, GPS-Signal des Telefons und weiß dann, äh, hey, der Frank ist da gerade vom Weg abgekommen, dem schicken wir mal lieber irgendwie eine kurze Nachricht hier und das hat eben gepiept. Okay, äh, weiter geht's. Mann, Mann, Mann, das ist hier rutschig. Was, ist Was für eine bescheuerte Idee. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Oh, da ist ein Schild. Ich bin nicht ganz vollständig. Ich bin nicht ganz verkehrt. Phantom Falls. 0,6 mal. Na wunderbar. Und das ist der naja ist der Wasserfall. Ist jetzt nicht so spektakulär. Aber wir, wir gucken es das ist trotzdem mal an. So ich bin jetzt hier ziemlich steil runter in diesen in diese Schlucht runtergekraxelt. Und die Tatsache, dass ich hier so viel Fotoausrüstung mit mir rumschleppe, meine Kamera steht da hinten, das ist jetzt auch nicht, ist der ganzen Sache nicht besonders, nicht besonders zuträglich. Das hier hinter mir ist sozusagen der Wasserfall. Also man hört es ein bisschen plätschern. Ist natürlich kein richtiger Wasserfall, ist auch äh, ein bisschen enttäuschend. Ist aber nur der kleine von den von den beiden, die ich jetzt sozusagen auf meiner Liste hier stehen habe, der Phantomwasserfall, der ist dann noch mal eine halbe Meile in die Richtung und ich wandere jetzt hier durch diese Schlucht. Das ist ungeheuer glitschig hier, äh, weil es die letzten zwei Tage geregnet hat. Und äh, ich versuche jetzt hier auch nicht auszugleiten. <lacht> Ich habe zwar hier so einen GPS-Tracker, dass ich sozusagen gefunden werden kann, wenn ich hier irgendwo in der Wildnis äh, ähm, mal den, den, den Hang runterfalle. Aber ich will es trotzdem nicht drauf anlegen. Also, der erste Wasserfall, ich habe ihn gefunden, ist relativ unspektakulär und ein Foto für Wikipedia kommt dabei, springt dabei auch nicht raus. Jetzt schauen wir uns mal den zweiten an. Gucken wir mal. <lacht> Hier sollte es eigentlich sein, von einem dieser Abhänge hier fließt der Phantomwasserfall runter und das tut er eben nur dann, wenn genügend Wasser da ist. Man kann das vielleicht. So ein ganz klein bisschen sehen, dass da Wasser runtertröpfelt. Aber es ist natürlich nicht genug. Der Wasserfall, zumindest für heute, bleibt das Phantom. Den Wasserfall kann ich euch heute also nicht zeigen. Das war wahrscheinlich ein bisschen zu optimistisch, mit zwei Tagen Regen hier in Kalifornien zu hoffen, dass dieser Phantomfall schon äh, genügend Wasser hat. Ich glaube, das ist trotzdem ganz spektakulär hier mit dieser Schlucht. Das hat mir ungeheuer gefallen. Ich habe solche Rückschläge sehr häufig schon erlebt, wo ich ähm, bei meinem ersten Ausflug zu einem bestimmten Punkt eben auch gar kein Foto machen konnte. Ich meine, ich habe jetzt natürlich ein paar Fotos hier äh, entlang des Weges auch gemacht. Das war schon ganz schön. Und äh, das Wichtigste dabei ist, glaube ich, dass man ähm, so eine gewisse Hartnäckigkeit sich zulegt, nicht aufgibt, wenn das beim ersten Mal nicht klappt. Und ähm, dann einfach, wenn die Wetterbedingungen besser sind, hier in unserem Fall, wenn dann genügend Wasser dann da ist, äh, einfach wiederkommt. Und der Vorteil, den ich jetzt hier habe, ist eben, dass ich den Weg jetzt schon kenne, dass ich den beim nächsten Mal viel schneller auch gehen kann, viel schneller hier zu, diesem, zu dieser spektakulären Schlucht komme. Und äh, dass ich auch weiß, wo ich hin muss, äh, das ist nicht immer ganz offensichtlich, besonders wenn man sich in so einer etwas äh, ursprünglicheren Landschaft hier bewegt, wie das in Nordkalifornien der Fall ist. Da sind die Wege nicht immer markiert. Da kann man sich auch schon mal so ein bisschen verheddern äh, und mal äh, die falsche Abzweigung nehmen. Ich habe äh, zumindest die Stelle, wo jetzt hier der Phantom Fall ist, gefunden. Das ist schon mal ganz gut. Und in ein paar Wochen, wenn es dann ein bisschen mehr Regen gegeben hat, komme ich vielleicht auch noch mal wieder und dann hoffe ich doch, dass ich auch noch ein Bild für die Wikipedia äh, dabei machen kann. Ähm, das ist es soweit für heute. Ich äh, grüße euch ganz herzlich. Ich grüße alle in der deutschsprachigen Wikipedia und ähm, ähm, ich hoffe, dass ihr wieder einschaltet. Denkt daran, ich freue mich immer, wenn ihr diesen Like-Button äh, anklickt oder vielleicht sogar den Kanal abonniert, wäre natürlich schön. Und dann gibt mir das so ein bisschen Feedback und äh, das macht mir immer eine riesige Freude. Ganz herzliche Grüße hier aus äh, der Nähe von Oroville, äh, von Phantom Falls aus Kalifornien und äh, ich hoffe, ihr verlebt ein schönes Weihnachtsfest. Tschüss!